...wünscht das Wort. Herr de Vries hat das Wort. Das ist noch so viel Unruhe im Saal. Ich glaube, einen Moment, ne? So, jetzt geht's gut. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich merke, das Interesse lässt nach. Hier ist nur noch der harte Kern der Familienpolitiker fast im Saal, aber... Nein? Okay, okay. Sehr schön, ich merke, der Kreis der Interessierten ist doch größer und es stoßen noch einige dazu. Ja, zunächst vorab freue ich mich erstmal heute, dass die Kollegin Tim aus der SPD-Fraktion auch heute zum Thema sprechen wird. Wir sind sozusagen Bruder und Schwester im Geiste, weil wir am selben Tag am 4.12.1974 geboren sind, zwei Kinder haben. Und ich hoffe, wir haben diese Einigkeit nachher auch, wenn es um die Flexibilität der Betreuungszeiten in der Kita geht. Wir sprechen. Es geht erst los. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in aller Munde. Wirtschaft, Politik und vor allen Dingen auch Eltern fordern sie gleichermaßen, und dieses Thema ist gewissermaßen ja auch ein Dauerbrenner hier bei uns in den bürgerschaftlichen Debatten. Vereinbarkeit von Familie und Beruf bedeutet vor allem aber auch Flexibilität bei den Betreuungszeiten der Kinder. Das heißt, das Betreuungsangebot muss sowohl mit den Wünschen der Eltern, aber als auch mit den Betriebsnotwendigkeiten der Kitas vereinbar sein. Und wir erleben eine veränderte Arbeitsgesellschaft mit einer immer höheren Anzahl von Arbeitnehmern, die entweder im Schichtdienst arbeiten an Wochenenden arbeiten und wir haben auch einen immer höheren Anteil von Alleinerziehenden, die berufstätig sind, vornehmlich Frauen, wie wir wissen. Und das heißt, der berufliche Alltag in den letzten Jahren hat sich massiv gewandelt und hier sagen wir, da darf die Politik auch nicht die Augen davor verschließen und diese Entwicklung ignorieren, meine Damen und Herren. Viele Menschen arbeiten außerhalb der gängigen Arbeitszeiten von 8 bis 18 Uhr, wir haben erweiterte Ladenöffnungszeiten. U-Bahn fahren durch, nachts an den Wochenenden. Wir haben Schichtbetrieb im Bereich der Daseinsvorsorge, bei den Sicherheitskräften, im Gesundheitswesen. Und das ist nicht das Einzige. Wir haben auch immer mehr Menschen, die ihre Wochenarbeitszeit auf weniger als fünf Tagen in der Woche verteilen. Die eben nur an drei Tagen beispielsweise arbeiten. Das gilt auch wieder insbesondere für Frauen, wenn sie den Wiedereinstieg nach der Elternzeit wagen in den Beruf und dann in den ersten Lebensjahren Teilzeit arbeiten und das nicht an allen Werktagen machen, sondern nur an einigen wenigen. Und ich will noch ein weiteres, letztes Beispiel nennen. Das betrifft zum Beispiel auch Lehrer an den Ganztagsschulen. Wir haben früher sehr klare Arbeitszeiten gehabt, die endeten in der Regel um 13 Uhr, in anderen Fallen etwas später. Durch die Ganztagsschulen haben wir heute wechselnde Arbeitszeiten für Lehrkräfte, gerade in Teilzeit, die jeden Tag unterschiedlich beginnen. Und jeden Tag unterschiedlich enden. Und all diese Beschäftigten, von denen ich jetzt gesprochen habe, die sind auf die Möglichkeit angewiesen, ihre Kinder flexibel an den Wochentagen betreuen zu lassen. Und da sagen wir Christdemokraten, wenn man zu Recht von den Beschäftigten mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt einfordert, dann muss man auch so konsequent sein und auch sich für flexiblere Betreuungszeiten einsetzen. Und das ist dann eben auch Bestandteil einer familienfreundlichen und modernen Politik in unserer Stadt. Und wir wissen, dass viele Eltern heutzutage vor die Situation gestellt sind, dass die Betreuungsleistungen eben nicht ausreichen aus den Gründen. Sie lassen sich helfen im Familien- und Freundeskreis. Und all diese Eltern wünschen sich flexiblere Betreuungszeiten. Und unsere Vorstellung ist nun nicht, hier in Hamburg 24-Stunden-Kitas einzuführen. Das haben wir auch mal diskutiert. Ich glaube, das ist nicht das Hauptproblem. Und wir brauchen noch keine Ausweitung der Öffnungszeiten. Also wir brauchen eine Ausweitung der Öffnungszeiten. Aber das muss nicht zwingend eine Verlängerung der Betreuungszeiten bedeuten. In erster Linie geht es darum, dass Eltern die Möglichkeit erhalten, die Betreuung nach ihren individuellen Bedürfnissen zu gestalten. Und das wollen wir mit unserem Antrag bezwecken. Und wir haben Flexibilität heutzutage im Krippenbereich, also bei den 0- bis 3-jährigen Kindern. Dort können die Eltern ihre vier-, fünf- und sechsstündigen Leistungen pro Tag auch im Umfang von 20-, 25- oder 30 Wochenstunden an weniger Wochentagen verteilen und das individuell gestalten. Und das kommt gerade diesen Arbeitnehmern, von denen ich sprach, zugute und es verbessert auch ihre Jobaussichten. Aber dann stellt sich genau die Frage, was macht eigentlich eine Mutter? die zurückgekehrt ist in den Beruf und die an drei Tagen arbeitet, in der Woche mit acht Stunden, wenn ihr Kind drei Jahre alt geworden ist. Dann kann sie im Grunde nur noch auf Glück hoffen, dass die Kitas so variabel sind und das mitmachen. Aber leider muss man sagen, den Anspruch darauf gibt es nicht. Und in der Praxis erfüllt sich diese Hoffnung meist auch nicht. Stattdessen, und das sage ich aus eigener Erfahrung, ist die einzige Ausweichmöglichkeit, dass zusätzliche Stundenkontingente für teures Geld gekauft werden, obwohl der Betreuungsumfang, der mit dem Kita-Gutschein anerkannt wurde, im Grunde genommen ausreicht. Und das heißt, wir haben diese Flexibilität nur im Krippenbereich und da sagen wir als CDU, das ist zu wenig und hierfür gibt es keinen Grund und deswegen wollen wir, dass die Flexibilität auch auf den Elementarbereich ausgewertet wird, das heißt bei den Kindern von drei bis sechs Jahren. Und das wäre auch ein wichtiger Meilenstein für mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und es gibt da mit Sicherheit noch andere Bedürfnisse, meine Damen und Herren. Ich kann Sie selbst nicht beurteilen, aber ich finde, der Senat sollte Sie zumindest kennen. Und deswegen fordern wir, dass genau dies der Senat auch im Rahmen einer Umfrage feststellen sollte. Und das darf nicht einmalig sein, denn die Bedarfe ändern sich durchaus. Die Arbeitsgesellschaft wandelt sich, es wird mehr Flexibilität gefordert. Und deswegen sollte diese Elternumfrage auch regelmäßig alle vier Jahre stattfinden. Und ein letzter Punkt ist, das kennen viele Eltern, wenn sie sich um die Kitaplätze ihrer Kinder kümmern. Das ist, dass ganz häufig entweder überwiegend oder vollständig nur acht Stunden Betreuungsplätze in den Kitas angeboten werden. Und dann telefoniert man erst rum und hat eigentlich nur einen Betreuungsbedarf für sechs Stunden, die man allerdings aufteilen möchte an den Tagen unterschiedlich und man kriegt die Antwort, nein, wir haben nur acht Stunden. Und die Entscheidung über das Leistungsangebot treffen eben die Kita-Träger vollständig alleine. Sie sind wirtschaftlich unabhängig und sie haben auch keine rechtliche Verpflichtung, bestimmte Angebote vorzuhalten. Und dann prüft das Bezirksamt und auf dem Papier geht es natürlich nach dem Betreuungsbedarf eines Kindes, aber wenn man dann an einem Tag eine Stunde mehr braucht, dann wird einem eben auch der acht stunden kita gutschein ausgestellt. Und das bedeutet also in der Praxis, wir wissen alle, dass sie anders aussieht, und Eltern akzeptieren in der Not höhere Betreuungszeiten, als ihr eigentlicher Betreuungsbedarf ist. Und das bedeutet höhere Kosten für die Eltern, unnötige Kosten für die Eltern. Und das bedeutet auch einen höheren Bedarf für den Haushalt, den wir eigentlich so nicht hinnehmen wollen. Ich habe Sie nicht verstanden, Herr Schmidt. Wiederholen Sie es nochmal. Nein, ich habe es mitbekommen, wir wollen darauf überhaupt nicht verzichten. Aber was wir nicht wollen, ist, dass Eltern genötigt werden, Verträge abzuschließen mit einem Betreuungsumfang, der ihren tatsächlichen Betreuungsbedarf übersteigt. Das ist weder im Sinne der Eltern, noch muss es hier im Sinne des Hauses sein. Und deswegen brauchen wir an der Stelle auch Änderungen. Und deswegen fordern wir auch, dass wir Vereinbarungen mit den Kitas treffen, dass so etwas in Zukunft sich nicht mehr breit macht in der Stadt. Applaus Kurzum. Es ist nicht damit getan. Wir diskutieren ja hier in vielen Sitzungen darüber, Beiträge zu erlassen, sondern wir haben ja jetzt, wir haben schon Verbesserungen beim Kita-TÜV gefordert. Und wir wollen als CDU-Fraktion eine Kita-Offensive in der Stadt. Dazu gehören flexiblere Betreuungszeiten. Dazu gehört Qualität der Betreuung. Wir werden uns über die Betreuungsschlüssel auch noch unterhalten. Das haben wir beim letzten Mal gemacht. Da werden wir auch wegweisende Vorschläge vorlegen. Und wir werden froh, wenn die SPD darauf eingeht, denn das sind die Bedürfnisse der Eltern und die werden nicht damit befriedigt, dass man ihnen ein paar Euros erlässt. Danke.